unserem neuen Video. Wir sind ja. nahe des Gardasees, aber doch nicht am Gardasee. Ich würde fast sagen, ein bisschen in der Schattenseite vom Gardasee. Und trotzdem ist hier der Geheimtipp voll am Start. Es sind nur ca. 1200 Höhenmeter Uphill, aber ein Trail, der voraussichtlich alles bieten wird, von einfach bis schwer, bis mega Aussicht, bis ein bisschen Absturzgefahr. hat Nico diesmal gefunden und geplant, also sind wir mal gespannt. Der hat sich gewaschen, der dran bleiben, Lohnt sich. Die Frage, ob es warm ist... Nein, das geht gar nicht. Da kommt nichts Oh, dem so, es ist halt schon verdunstet. Das kann ich wahr sein. <lacht> also wir ölen ganz schön. Hey. Ja, also es ist knallheiß. Obwohl keine Sonne da ist. Mm -mm. Eigentlich ganz fein, aber trotzdem Knallhals. Die Bikes leuchten. daran erfreuen wir uns gerade noch die ganze Zeit. Klar ist ja noch nagelneu. Zweite Ausfahrt. Wir machen dann auch mal eine Review nach ein paar Fahrten, was wir uns so dabei gedacht haben, warum wir welche Komponenten gewählt haben und ob wir zufrieden sind mit unserer Wahl, oder? Also soweit bis jetzt. Passt noch Luftdruck und Federgabel und Dämpfer so ein bisschen. Ja, Nico macht sich lustig um mich über mich, um weil er mich. sagt, äh, um ich habe keine Ahnung um vom Balken, weil ich immer ein bisschen länger brauche, bis ich alles eingestellt habe. Und gestern die halbe Ausfahrt, Sattel raus, Sattel runter, Neigung geändert und und und. Aber ich brauche immer ein bisschen, bis dann alles passt. Ich weiß oh. ja nicht, wie euch das so geht. Eben er war gleich super zufrieden. Puh. Ja, der Schub, der fehlt uns derzeit. Aber Bio macht nee, schon auch einfach jetzt, Spaß. Wir sind jetzt äh, 600 Kilometer Transhalb gefahren und knapp 20.000 Höhenmeter wo du ein paar Sekündchen vorne warst, gell? Passt schon. Für uns geht's heute auf den Monte Bre. Da umrunden wir Jetzt vorher aber noch ein, zwei andere Gipfelchen. Unter anderem den Shima Oro. Und hier vor uns sieht auch schon richtig cool aus. Dieser kleine Gipfel. Straße natürlich, wie gesagt, aus dem Krieg. Unschwer zu erkennen durch diese Grenzboller. Schaut mal diese Kurve. Die sieht richtig cool aus. Und da ist irgendwas angeschrieben in 15 Minuten. Hier gibt es einige Stellungen, die man auch anschauen kann. Panorama ist wirklich gigantisch. Und die Auffahrt bisher war relativ einfach, weil alles auf Teer verlaufen ist. Aber es ist so heiß. Schaut mal. Ja, Nico kann wirklich. Und ich habe vorher, glaube ich, falsch gedrückt. Nein, es geht wieder nicht. Ich habe es vorher <lacht> gerade ausgewogen. Das gibt's doch nicht. Oh. Opfer, Opfer. Oh, ja. Jetzt geht's dann auf jeden Fall an der Pforte vom Chima Ora vorbei. Und nachher für uns eben dann auf den Monte-Bre-Gipfel. Cool. Das sieht gut aus, gell? Bist du fit? Ja klar. Bist du motiviert? Ja. Fährst du heute halt Trails? Freilich. Freilich? Passt die Brezen bei dir. Ja, ja. Aber das schwitzt Welt, ganz schön. Heute haben wir leider keine dabei. Ein bisschen Riegel. Uh. Ich höre jetzt schon die gute Wurzel. Frappo, Frappo, was steht da? Alle, alle. alle, alle. Wisst ihr, was für so ein Vorteil das hat, wenn man einen breiten Sattel von Esculap hat? Man braucht keinen Schutzblick. Wer <lacht> bist du? <lacht> noch drei Kilometer, dann haben wir es fast geschafft, oder? Ja. Wobei 700 Höhenmeter haben wir, also noch 500. Und da drüben? Unten? Unten waren wir gestern. War auch ein super Train. Und die Wölkchen sind auch schon wieder am Start. Wir sollten uns ranhalten, oder? Peter, äh, oh, Petra. Ranhalten, ranhalten. <lacht> oh, hast du ein schönes Fahrrad. Hast du dir das nach der Farbe ausgesucht? Natürlich. <lacht> was sollte man sonst wählen? Unglaublich. Mich wundert es, dass sie mich ausgesucht hat, mich Carsbolzen. Jetzt haben wir gerade perfekte Sicht runter. Das war unsere Auffahrt. Wow. Ah! Ach, schnell sich. Schon ganz schön rauf und eben auf dem Gupfel waren wir gestern. Das Video verlinke ich euch auch mal noch, es hat nämlich mega aussieht. Yes, hier ist ein Rifutio. heute eben habe ich so Hunger und wir haben heute eine Riegel dabei, das passt so gut. Danke, danke, danke. Oh, ist, ist das geil. Mir wurscht, ich krieg da jetzt was zum Essen. Ich muss. Schaut mal, es gibt einiges zum Essen. Ich frage mich nur gerade, wie Madame über die Alpen gekommen ist, weil da hat es definitiv weniger gegeben. Und du bist hungrig wie ein ja. ausgehungertes also Monster. Bei der Transalp ist das Gute, da habe ich meinen Puls höher, dann hat mein Körper gar nicht so viel Zeit, Hunger zu kriegen. Und dieses ähm, Elo, da trinken wir immer das Wasser mit, mit Zusatzhalt. Und so trinken wir immer nur Wasser, Wasser, Wasser und das macht einen riesen Unterschied drin. Jetzt ist es da das Essen. Hey, und ich verschwindet auch schon wieder nach einer kulinarischen Pause sind wir wieder on track. Ja, und die Märchen werden größer. Die jagen uns jetzt ein bisschen. Aber bisher ein Traumtag. Und zu Hause hat der Weltuntergang angesagt. Regen. letzten 300 Höhenmeter auf Feldweg. zur Wir haben jetzt gerade den Chima Oro umrundet. Jetzt umrunden wir dann noch ein Gipfelchen und nachher geht es dann eben auf den Monte Bre direkt drauf. Wir sind auch schon wieder an sämtlichen Bunkern vorbeigekommen. Und wenn man den Gipfel mitgenommen hätte, würde man da oben diese Stellung am Chima Ora sehen. Hier steht sogar angeschrieben, Breda am Mountainbike. Und da sieht man auch noch die alten Mauern. Also jetzt die Straße, die wir gerade entlang sind, komplett gemauert. Alles vom Krieg. schaut mal sowas im Krieg aber hier kommt jetzt dieser Ausblick auf den Idrosi und wir sind noch nicht mal ganz oben wow geilo und hier ist gerade ganz schön steil Nico klettert ja gerne also will das wieder wissen jetzt ist auch für ihn zu steil da ich ihn wieder schön aufholen kann äh. Geil. Ja, voll. Yes! Gipfel vom Monte Breda. Und das Gewitter jagt uns jetzt heute mal wieder. Hier ist es schon, es grummelt schon ordentlich. Dementsprechend schon da drauf und weiter, oder? Runter, ja. bisschen wie Punta la Ricci. Ja. 好 <laughs> Ich auch schon gesagt. Aber heute komme ich schon viel besser zurecht. Sehr hart an. Oh, jetzt schimmert er schon wieder raus, Herr Wir hätten wir uns über sowas gefreut. Yes <laughs> Die Welt verändert. Ich glaube, meine Gabel ist jetzt sogar fast zu weich. Aber auf jeden Fall tausendmal besser wie vorher. Also, liebe Leute, weil ihr jetzt nicht mitkommen könnt, ich habe die Compression verändert. Ich habe mich da sonst immer gar nicht so stark drum gekümmert, aber das hat sehr viel geändert. Oh Schaut mal, dieses Zipfelchen hier haben wir gerade Ehrenaufgabe gemacht. Wir haben den Track diesmal aus dem Bike-Magazin, hat Nico für uns gefunden. Und ihr könnt euch die Schleißaufgabe hier sparen und die rechts, rechts wieder Richtung Lago abbiegen. Wobei der Trail darunter halt dieser Spitzkernteil auch cool ist. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber du hast es mir angesehen, deswegen hast es du gemacht. Trail raus mit bester Aussicht. Jetzt müssen wir noch ein Stückchen am Ufer entlang, hilft nichts, aber bisher Bombentour mit mega langem Trail. Und eins kann man wirklich sagen, das ist die trailreicheste Tour, die ich jetzt mit Petra gefahren bin. Die müssen wir definitiv nochmal fahren und ich kann es nur ans Herz legen, fahrt sie nach, weil es ist der absolute Hammer und mit diesem Panorama verabschieden wir uns jetzt. Macht es gut, bleibt dran, bitte Daumen hoch und bis bald. PS, wir haben den Regen nicht erfunden, der ist jetzt wirklich da auf den letzten Metern. Da ist noch mal beeilen, dass wir nicht plötzlich nass werden.